Was hat die Vorhaut von Stefan mit dem Hot Tube Simulator zu tun? Das erfahrt ihr jetzt. My forehead is very shining, so I will make, make up for you. die Ecken immer schön. My foreskin, my foreskin is very shiny. Na, zeig doch mal. Ich weiß gar nicht, ob ich streamen darf. Also wenn ich nachher weg bin aus irgendeinem Grund, in der Kanal ist nicht mehr auffindbar, ja, dann kann es einfach sein, dass es daran liegt, dass das Spiel äh, auf der Blacklist liegt, ja. Also wir werden jetzt gleich, nachdem es installiert ist, werden wir hot -Tube, hot Tube Simulator spielen, ja? Nicke mit dem Beat und beweg deinen Arsch. Es ist echt wie im wirklichen Leben, ja? So wie es auf Twitch geschehen ist. Genauso ist das Spiel. Die fangen an mit einem billigen scheiß äh, hot Tub mit Wasser drin. Und die holen sich immer wieder äh, ja, Geld rein und verbessern dann ihren Stream. Geil. Nice one, Schinken-Spicker. Oh, Bik oh, Bikinis kann ich auch auswählen. Guck mal hier. Plus 300 Viewer. Oh, ich will, ich will ein neues Apartment aller. Aber dafür machst du jetzt ein wenig Show, okay? Mal oh, Hier, Squads können wir machen. Wiggle. Ach, so kann man gar nicht alles sehen. Das ist ja eigentlich doof. Plus zwei Subs nur. Komm, dann malen wir noch ein bisschen. Ja, Mann. Plus sieben Subs. Äh, wieso kriege ich denn nur so wenig Subs? Bei 500 Viewer. Der, der Cashflow <lacht> muss ein bisschen erhöht werden hier. Äh, äußerst realistisch, oder? Realitätsnah. 20 Subs, alle für den Dance. Geil. Good one. Take off your Bikini. Ja, kommt gleich, kommt gleich, kommt gleich. Hoffentlich hat Fauli recht und es ist zensiert. Danke, Fauli, ja, dass du mich da nicht belogen hast, sondern wirklich, dass die verpixelt äh, ist. Ja, vielen lieben Dank. Das wäre nämlich sonst jetzt nach hinten losgegangen. Freu dich nicht zu früh, Alter. Bin ich eigentlich noch online oder bin ich schon gebannt auf, auf Twitch? Das, Leute, war der Hot Tub Simulator. Es war wundertoll. Ich hoffe, es kommen DLCs für der hart in DLCs, weil ich einfach an dieses Spielprinzip glaube und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, also Trash. Ähm, ist es ist absolut, es ist ein absolutes Trash-Game, aber es ist eine der besten Trash-Games, ja. Halt doch einfach die Schnauze.